40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, of God. Heute ist Tag Nummer 6. And today we have day Und das Thema ist Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir wollen lesen zusammen in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. We want to read in 6, 33 Trachtet zuerst oder vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alle. Dies alles hinzugefügt werden. and Für Jesus ist es so wichtig, dass wir trachten. Und Jesus sagt zuallererst Sollen wir trachten nach dem Reich Gottes? We kingdom, sein Reich und seine Gerechtigkeit. His kingdom and his righteousness. Und wenn wir trachten nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, and when we seek his and his wird alles andere uns hinzugetan werden, sagt Gott. So das Wort. Else will be added unto you. Halleluja. Halleluja. Das berührt mich so sehr. Me so much. Weil wenn wir trachten nach seinem Reich, when we seek his first. hat es eine Verheißung. That we have a promise, dass alles, was wir benötigen, that that need, wird uns hinzugetan werden us, von Jesus selber, from Jesus himself, von unserem äh, Herrn und Heiland. Wenn du dich kümmerst um seine Sachen, wenn du dich interessierst dann, dann kümmert er sich um deine Sachen. <lacht> Die Bibel sagt, trachte zuerst. The Bible says, first. Zuallererst. Das allererste, was du am Tag machst, trachte nach dem Reich Gottes. His kingdom. Kommen zum König der Könige. To the King of Kings. Zuallererst King Das Reich Gottes. The kingdom of God und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und Dahinter steckt ein Segen vom Himmel. And Dass alles andere wird euch hinzugetan werden. Und die Bibel sagt zuallererst. And the Bible says the very first. Die allererste Stellung mitten in der Familie. Die allererste Position in der Ehe, die allererste Position in deiner Arbeit, mit deinen Freundschaften, in der Gemeinde, in der Freizeit, hat eine Position. Das ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Ich kenne sehr viele Menschen und, und, und, und diejenigen, die trachten nach seinem Reich. Sehe ich, dass Gott ihnen hinzufügt, was immer sie benötigen. Aber Menschen, die trachten nach Geld oder ihre Karriere. Or Oder ihr Ansehen, or, or their, their, their reputation. Dann, dann verlieren sie ganz viel von dem, was Gott geben will. They lose very much what God wants to give. Möchte ich ermutigen? To mit, den, mit, den, äh, mit, den, äh, mit dem Herzschlag Jesu. With the heartbeat of God. Mm. Er hat gesagt: Trachtet zuerst nach meinem Reich. With the heartbeat, with your heartbeat, seek God yeah. and his kingdom Und first. nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird, wird euch hinzugetan werden. And das Reich Gottes ist ein Königreich. The kingdom of God is a kingdom. Und im Königreich hat einer was zu sagen. And in every kingdom only one has a voice. Es ist der König. And that's the king. Er hat, das, er hat das erste Wort. He has the first word. das letzte Wort. The last word. <lacht> Und wenn du dich eins machst mit seinem Wort, And when you make yourself one with his words, dann hast du immer recht. Then you are always right. Wenn du deinen eigenen Willen durchsetzen willst, when you want to push your own will, dann verlieren wir immer. That we lose. Weil der König hat recht. The king is in the right. Und das Königreich Gottes ist keine Demokratie. Und das Gottes hat nicht die Mehrheit die Macht. Not the has the power, sondern der König alleine. But the king alone. Und seine Meinung ist bereits offenbart. And his is seine Meinung ist bereits im Wort Gottes drin. Und ich möchte dich ermutigen, dass du trachtest nach seinem Reich. And I want to encourage you that you first seek his kingdom Und seine Gerechtigkeit. And his in der Gerechtigkeit Gottes of God, hat Selbstgerechtigkeit keinen Platz. Self has no space. <lacht> Alles, was ich bezogen ist, hat keinen Platz in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, du stehst recht vor Gott. Aber du stehst recht vor Gott durch das Blut des Lammes. Und du bist nur in Rechtschaffenheit oder Recht vor Gott, weil des des Lammes Jesus Christ hat sein, sein Leben gegeben für dich. gegeben Aber wie können wir trachten nach seinem Reich? How can we seek his kingdom? Wie funktioniert das rein praktisch? How, how does this work in a wie können wir trachten nach seinem Reich? How can we really seek his kingdom? Sehr gut können wir trachten durch Gebet. We can very well seek wenn du morgens aufstehst, mach, get up in the morning, mach zuerst ein Gebet zu Jesus. First make a prayer to Jesus. Nach seiner Gerechtigkeit wollen wir trachten. Und das Reich Gottes, danach wollen wir trachten. Und die Bibel sagt, wir sollen trachten. Wie können wir praktisch trachten? Wie können wir praktisch trachten? Wir können im Gebet trachten. We can, uh, seek through prayer. Wir können aber auch trachten nach dem Wort Gottes. We also can seek in the word of God. Wie viel liest du WhatsApp-Nachrichten? WhatsApp, uh, uh, wie viel liest the du im Internet? How much do you read in the Internet? Wie viel liest du an den ganzen, ganzen News der Welt? Und wie viel liest du im Wort Gottes? Das ist Trachten nach seinem Reich. His kingdom. Und seine Gerechtigkeit. His Und je mehr wir trachten nach seinem Wort, his kingdom, his, uh, in, in ja, desto mehr trachten wir nach, nach dem Reich Gottes. Und dann sagt Jesus, werde ich dir alles hinzutun, was du benötigst. Der nächste Punkt, wie wir trachten können, the next, uh, ist durch den, durch den Heiligen Geist. Wenn du eine Freundschaft hast mit dem Heiligen Geist, wenn du stehst morgens auf und sagst, Heiliger Geist, was haben wir heute zu tun? you Was können wir heute erleben zusammen? Und du hast eine Freundschaft mit dem engsten der dich liebt, ist der Heilige Geist. A, a you, dann, dann wirst du jemanden haben, der immer eng mit dir zusammenarbeitet. Er kann helfen beim Kochen. That he can help you to cook. Er kann helfen beim, beim ganzen Tagesablauf, er kann dir helfen bei der Arbeit, he can help you with your work. er kann dir helfen bei der Erziehung he can help you with in der Gemeinde. In your church, so, der Heilige Geist will der engste sein in, in mit dir. The Holy Spirit wants to be the closest to you. Und wenn du die Beziehung mit ihm aufbaust, and when you build that relationship with him, kann er sagen, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Your, li your life, will never be the same again. <lacht> mit dem Heiligen Geist zu leben ist das Beste, was es gibt. Ja, yeah. und und wenn wir trachten wollen nach seinem Reich, and if we want to seek His kingdom, heißt es im Gebet. It means in this, in, in, in prayer, durch das Wort Gottes, the word of God, durch den Heiligen Geist. And fellowship with the Holy Spirit. Und dann sagt Jesus, alles andere wird euch hinzugetan werden. Alles, was du benötigst. Everything you need. Jesus weiß es doch. Jesus knows everything. Und er hat die Verheißung, es wird dir hinzugetan werden. Standard Menschen, die eine Not haben, Menschen? Äh, normale Menschen, ja, ne? die beten, bitte Jesus, gib mir. Please, Jesus, give me. Ihr, ihr Problem ist im Zentrum. Your, your the problem is in their center. Hm. Aber die Leute, die das Reich Gottes verstehen, trachten nach seinem Reich. They, they seek his kingdom und Jesus gibt ihnen automatisch, was sie benötigen. Ich möchte dich ermutigen, dass du neu denkst. I want to encourage you that Trachte zuerst nach seinem Reich, seiner Gerechtigkeit, Und alles was du benötigst, tut Jesus dir geben. And everything that you need Jesus will add unto you. Und Römer 14, Vers 17 sagt, and Romans 14, 17 says, dass das Reich Gottes ist nicht essen und trinken, sondern es ist Freude und Frieden und Gerechtigkeit. But it is joy und Jesus will dir etwas geben in dein Herz. Und Jesus Gerechtigkeit Gottes. Er will dir Frieden geben, die die Welt nicht geben kann. Und Jesus kann dir Freude geben, die dir niemand nehmen kann. Das, was wir wirklich benötigen, kriegen wir durch Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen. Trachte zuallererst. Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles, was du benötigst, wird dir hinzugetan werden. Und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen.